Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder eingeschaltet habt. Heute ist kakerlakenparty Heute ist Hörspielzeit. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die gesamten Anrufe aus der vergangenen Woche, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung, vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen vielen kleinen einzelnen Telefonaten. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja. Dalton mein Name, Andrea Dalton mein Name, von der Firma AX Reda für Onlinehandel. Aha, was ist denn das? Und, und da, haben Sie eine, da haben Sie eine Anmeldung bei uns hinterlassen. Ja. Also Sie haben eine Werbung angeschaut und da haben Sie Ihr Interesse gezeigt. Aha. Und warum rufen Sie da ein? Und da wollte wollt ich Sie fragen, ob Sie dann eine Erfahrung haben.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 Sobald ich einen Kunden Kundenkonto weil, weil habe und einen Kunden account, wenn ich, ich bin automatisch hier, Kunde nein, in einer Weil um das was du, du. Aber du, nein, doch, aber du verarschst mich doch. Augenblick. Das ich doch. war ich falsch, was du sagst. Das ist doch alles falsch, was du sagst. Ist alles falsch. Ja. Nun machen Sie Ihre Google auf und dann Sie werden. Nee, das habe ich keine Lust Sie zu. Machen Sie haben Google aus. Es ist in Ordnung, aber Sie brauchen nicht so weiter reden. Über das nee. Lügner und über das Betrügen. Ja, aber und Sie lügen doch. Ich habe doch nicht gesagt, dass Sie Betrüger das sind. Sind Sie denn, denn Betrüger? Das, das kann ich Ihnen nicht loslassen. ja. Ja, Sie Das, können was können Sie gerade loslassen. gemeint haben. Ja, was denn? Was habe ich denn ja. gemeint? Es geht um Geld und nicht um Ihren Spaß. ja. ja? Und ich habe doch schon ein so genau. bei Ihnen. Brauche ich doch nicht noch eins. Das ist eine Verarschung von Ihrer Seite an. Nee. Das ist eine richtige Verarschung von Ihrer Seite. Nee, Sie können einfach nur nicht richtiges Deutsch.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 Ja, klar geht das. Nee, ist ja eine gespufte Rufnummer. Bitte? Ist ja eine gespufte Rufnummer, die kann man ja nicht zurückrufen. Da können Sie uns zurück anrufen. Nee, Bei das geht Plus nicht. 994-303. Die, die kann man nicht zurückrufen. 0011-5364. Also. Braun ist so weiter gefaschen über. Mach ich ja nicht. Sie verarschen ja. Wir sind ja ein Lüfter. Augenblick, Mann.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 Hm, du ja, bist lass doch Betrüger. Das zu aktivieren und fertig nee. schauen, sie werden du, Mann, von der doch Peter, äh, Ja, äh, bei dir gibt es keine Finanzexperten. Bei dir gibt es einfach nur weitere Betrüger in deiner Firma. Da sind arbeiten keine Experten. Das Einzige, wo ihr Experte seid, seid, seid ihr Betrüger, ja. aber mehr nicht. Ihr klaut den Menschen Geld. Warum macht denn ihr sowas eigentlich? Wenn, wenn Sie Schauen Sie mal, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ja? Ich gebe ein mit. Moment Moment. Ich nicht, man sie... Sie meinen, mm. ich gebe Ihnen ein Beispiel. Was für ein Ding? Sie möchten, eine Do Sie müsst, Sie, Sie möchten einen Donner essen, beispielsweise. Du musst Und? mal deine Zähne beim Sprechen auseinander auseinanderbekommen. Bitte? Bitte? Ja, guten Tag. Hallo, guten Tag. Spreche ich da mit äh, Herrn Timo? Nee. Achso, oh, dann okay, mit wem spreche ich denn gerade?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 Ja, denn weil Sie haben Interesse gezeigt, ne? Nee, habe ich euch schon gesagt. Ich bin ja auch also, nicht die Person, die Sie am Telefon haben wollten. Es gibt hier keinen also Herrn Timo. Sie, Also, Sie sind nicht Herr Omit Timo? Ja, Herr omit schon, aber gerade haben Sie nach Herrn Timo gefragt. Einen Herrn Timo gibt's es hier nicht. Achso, dann okay, ich verstehe dann. Weil äh, hier ist eure Nummer, ne? vielleicht hat Herr Timo eine falsche Nummer gegeben. Und ja, ich habe Sie angerufen dann. Okay, das dann Herrn Omid Entschuldigung. Gibt's ja hier. Wie bitte? Den Herrn Omit gibt's hier, nur keinen Herrn Timo. Herr Omit, aber wer ist Timo denn? Es ist eine von Ihnen Verwandten vielleicht. Das ist ja mein Vorname. Also was meinen Sie jetzt? Spreche ich da mit Herrn Omit Timo oder nicht? Nee, mit Herrn Timo Omit. Ach so, denn ja, vielleicht haben Sie denn äh, eure Namen so falsch verkehrt geschrieben nee. hier dann. Okay, dann.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 Aber wenn Sie selber den Anmeldung gemacht haben, was soll ich denn machen? Ja, vor machen? einem Jahr. Ja, und? Ja, aber da können Sie doch jetzt nicht einfach so anrufen. Wieso da nicht? Ja, wieso? Darum. Ich kann sich doch kein Mensch daran erinnern. Ich kann können sich aber auch nicht darauf beziehen. Ja, okay, dann. Meint. Aber ich hab Ihnen, ich wollte Ihnen nur ein paar Informationen darüber geben. Das würde ja, Ihnen gar nicht kosten. Gewesen. Wenn Sie eine Anmeldung gemacht haben, ne? dann bieten Sie mich fünf Minuten von Ihrer Zeit nicht ja, zu ist hören. Eine das ist in Deutschland nicht erlaubt. Wieso denn ist es das nicht erlaubt? Also wenn ja, Sie das selber machen. Das habe ich Ihnen doch schon die Begründung mit im gleichen Satz schon gleich beigesteuert. Ja, aber das war kein richtiger Grund. Doch. Eine Kalterquise ist in Deutschland verboten. Nein. Doch. Sie haben Sie haben selber den Anmeldung gemacht, ich habe das nicht. Richtig ja, aber Sie gemacht. haben ja gesagt vor einem Jahr, da können Sie ja nicht einfach so. Ja, und setzen. vor einem Jahr, doch.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 Nein. Doch. Gar nicht mit mir diskutieren. Also, Sie machen hier eine Diskussion, weil alles, was ja, ich und Sie wollte, es ist einen ein paar. Anruf. Nein, das doch. ist keine kriminelle Anruf. Natürlich, ist doch illegal, was Sie machen. Wieso ist es illegal? Weil Sie, hab ich Sie Ihnen doch jetzt mehrfach erklärt, weil Sie keine Anruferlaubnis haben. Habe ich Ihnen mehrfach. Wir erklärt. haben aber eine Anmeldung gemacht. Ja, das spielt ja keine Rolle. Eine Anmeldung ist keine Anruferlaubnis. Muss in Deutschland separat machen.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 Marioart. Nee, Mario.Card. Nicht Marioart. Ah, at gmx.de, richtig? Nee. Da haben Sie es alles falsch gegeben, oder? Nee. Welche E-Mail haben Sie? Na Mario.Card und dann at mdccfun.de Okay, das ist sehr schön. Mhm. Haben Sie WhatsApp unter diesem Nummer? Nee. Aus welchem Grund?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 Mit, mit was? Mit einer Petze? Wie, wissen Sie, was bedeutet Pätze? Nee. Was soll denn das schon wieder heißen? Personal Computer. Ach so, dann PC, nicht Pätze. Ich habe gesagt Pätze. Nee, Sie haben gesagt Pätze. Dann mir gefällt Pätze. Ja, was falsch. Nee, das ist nicht falsch. Für mich, das ist richtig. Wollen Sie mich beleidigen? Nee, Sie beleidigen ja mich. Und Sie können kein richtiges Deutsch. Ja, natürlich. Spielt hm. es irgendwelche Rolle? Ja.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 Oder, oder möchten Sie mit dem Herrn Wagner sprechen? Ja. Ja, dann sprechen Sie mir mit dem Herrn Wagner. Alles Gute, viel Erfolg. Ja. Ja, hallo. Hier ist Alex ja. Wagner. Mhm. Sagen Sie mir bitte, sind Sie Ella hodensack oder? Na, das hat man doch jetzt schon geklärt. Wo Und, das, äh, wie bitte?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 Ah, ja, ja, hm, hm, hm, hm, hm? Was Warum denn jetzt? Unter unterbrechen Sie mich? Hab ich doch gar nicht, ich hab doch nur bestätigt. Sie haben sich ja selbst unterbrechelt. Ich habe nichts gesagt und Sie sagen, hm, mm hm, mm -hmm. Ja, ich habe zugehört. Sie... Nein, das bedeutet nicht zu hören. Nee, wir würden sich das denn annehmen? Sie an, wenn unter man unterbrechen mit Ihrer Stimme?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 was laberst du? Ja, du bist wie ein Kuchensohn. Ein, Ku ein Kuchensohn? Ja, Kuchensohn ja. kenne ich und Korkensohn auch. Ja, du. Ja, ja Kuchensohn ist Du kannst du doch mit deiner Frau sprechen. Und ich werde deine Nummer zu anderen Firmen weiterleiten, damit du den ganzen Tag belästigt wirst. Ja, bitte, bitte drum. Wow. Bitte, bitte. Ja, ja. Ja. Jede Minute werdest du belästigt sein. Ja, das wäre schön, da würde ich mich das freuen. Ja, genieß dein Herzen, mein Schatz. Ja, meine Kleine, meine Kleine, so, nur ja. nicht Brumm, brumm. Was laberst du? Was laberst du? Du bist so alt und hast keine Lustigkeit. Na, Aber ich sehe gut so, aus. So du bist du. Sprich so mit deiner Frau, ja? Wo ja. ist deine Frau? Nee. Weil du kannst keine Frau haben. Warum? Ich, aber du weil bist doch meine eine Frau. Eine gute Frau würde nie mit solcher Mann verheiratet. Ja, aber du bist doch meine Frau, Schnuckelchen. Ich Mokka würde nie deine mein, Frau sein. Mein kleiner Sahneabfall. Was lädst du, Kuchen? Was du? Ja, aber du bist ja, mein kleiner Zuckerkuchen. Meine Zuckerkuchen dass du Schäm ja, Schäfisch. du bist Nein. ekelhaft. Ekelhaft, weil du alt bist. Ja? Ja, du bist ekelhaft. Das macht nichts. Du hast einen Sahnekopf. Ein Sahnekopf? Ich weiß, du bist auch ein Sahnetöpfchen. Ein benutztes Sahnetöpfchen. Ein was? Soll deine Schwester festhalten? Halt deine Schwester, ich, hast du gesagt? Du, ich werde jetzt nicht ich Hast du gerade gepupst? Doch, doch, doch, ich gerade das Ich glaube, oh hier ist doch gerade was hinten aus dem Schlüppern fallen. Oh halt deine Zeit, das eine Minute, okay? Ja. Herr Kuchensohn. Ja, mein Vater, eine Türchen. Du hast keine Beschäftigung in diesem ich habe gerade meine Söckchen zusammengepackt. Meine Söckchen, hm, die habe ich frisch gewaschen. Soll ich von dir auch mal ein Söckchen waschen? Aber nur eins. Soll ich deine Schwester halten, ja? Soll ich oh, deine, deine Schwester Frau, ich mal halten? Jetzt deine Nummer weiterleiten. Oh, nett. Das ist aber nett. Da freue ich mich auch so toll drauf. Hm. Hm. Mein kleiner sahne Und hast du schon gefunden, das Knöpfchen, was du drücken wolltest, oder suchst du noch? Mein sahne hm? Was kann ich denn Gutes für mich tun? Hm? Mein Kind. Advent, Advent. Der Scammer brennt. Erst eins, denn zwei... Deine Karten sind blockiert.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 In total für 196 Euro, ohne Lieferungskosten. Ja, aber ich Oder das die, ich die doppelte Menge. Jawohl, das können Sie auch so meinen. Ich meine, das Produkt verteilen, kein Problem. Ja. Aber das Angebot kommt so. Ich meine, 4 plus 2 Packungen geschenkt, in total für 196 Euro. Oder das basis das hält, also enthält 4 Packungen im PostoVit, wo Sie 3 kaufen, die vierte bekommen Sie gratis, für 147 Euro.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 Wir haben gemeinsame Interesse. Wenn Sie Geld verdienen, wir gewinnen auch die Kommissionen, nicht von Ihrem Geld oder Profit. Wir gewinnen ungefähr 3 bis 5 Prozent. Deswegen funktioniert dieses Geschäft schon lange Zeit. Wir wollen mit der Kunden lagpreisig handeln. Da liegt unser Interesse. Sagen Sie mir, wie finden Sie das? Finden Sie das gut? 10 Sekunden. Okay. Sie haben da die Möglichkeit auch, Sie investieren 250 Euro.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 Was habe ich vorgelesen? Nur den Text? Nein, habe ich nicht. Nee? Erstmal, uh, haben Sie Interesse über Online-Trading? Mm -hmm. Haben Sie, oder? Mhm. Mm okay. Uh, wollen Sie investieren? Womit? Ja. Und jetzt? Ich habe Ihnen gesagt, wollen Sie investieren? Und womit?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 von Tage sind 20 Euro. 20 Euro? mehr, Ja. Dafür arbeite ich nicht. Arbeiten Sie nicht. nicht Warum Sie nicht. 20 Euro, ich... das ist mir zu wenig. Wirklich? Wie viel? Ja. ja. Wie viel äh, müssen Sie. Und mal, mit Mindestlohn habe ich doch schon 70 Euro am Tag. Nochmal? Mit Mindestlohn hat man doch schon 70 Euro am Tag. Ja, aber es ist nicht eine äh, Arbeit wie, wie dem anderes. Es ist eine ein äh, Sie, also sie werden Minijob. nicht die ganze. Ja, sie können, sie nicht den ganzen Tag an, arbeiten. Nur 15 Minuten pro Tag und sie werden diesem und diesem Geld bekommen auch. Ne, ich suche nur, nur äh, 40 Stunden die Woche. Weniger, das, ich muss ja von irgendwas leben. Was machen Sie gerade denn? Jetzt habe ich gerade ein Brötchen gegessen. Essen Sie gerade? Ja.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 Also 10 Stunden pro Tag arbeiten oder so 12 äh, Stunden pro Tag arbeiten, nur äh, 15 Minuten und das reicht es. Ja, nee, aber wie gesagt, für 20 Euro ist mir das zu wenig. Zu wenig. Ja. ja dann kann ich gar nichts machen. Voll. Ah. Danke schön für Zeit. Tschüss. Tschüss. Ja, mein kleines Honigkuchenpferdchen. <lacht> Hallo, ein wunderschöner guten Morgen. Ich spreche ja, mit den Herrn. Was willst du denn mein ich mit dem Herrn Angelo Merte. Ja, Herr Merte. Merte. Merte. Ich haben Sie, haben Sie einen schönen Namen. Ja, schönen Name. Ihnen, Herr Merte? Ja. Herr Merte. Angelo Merte. Oh, ich heiße, wissen Sie, scheiße Antonio De Luca. Aha, okay. Ja, wir haben fast gleichen Namen. Das ist ja Wie geht es Ihnen erstmal? Ja, ganz prima.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 Aber wenn Und Sie wir arbeiten, haben, dann unterstütze ich doch das ganze Scheiße da. Ich will nicht, dass, dass einer arbeitet. Wie bitte? Ich will nicht, dass einer arbeitet. Arbeiten ist ungesund. Warum denn? Na, weil der Staat bezahlt doch auch alles. Wozu soll ich denn, denn arbeiten gehen? Ja, wenn der Staat alles bezahlt, trotzdem muss man ein weiter Einkommen verdienen. Also muss man also etwas anderes gucken. Wo kann man auch verdienen? Nee, ich brauche nicht Aber warum denn, Herr Merthe? Geben Sie. Lass uns einmal die, damit, geben Sie mir die Möglichkeit, damit ich Ihnen das mal vorstellen kann. Und dann Lass können Sie so ist doch auch regelmäßig auf dem Konto. Wozu muss ich denn da jetzt noch arbeiten gehen? Wie alt sind Sie, Ich bin 55. 55, sind Sie Rentner? Nee. Oder noch nicht? Nee. Man sind nennt Sie h vier empfänger empfänger Ja. Aus welchen Gründen? Na, ja, weil man kann.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 Nee, nee, das ist Ihr Gewinn. Ja, aber was soll ich damit? Ich weiß nicht. Was sollen Sie damit? Guck mal, Geld machen? versaut auf die Welt, ist doch alles scheiße. Sind Sie verheiratet, wenn ich fragen darf? Nee, sowas kostet auch bloß Geld. Sind Sie sind sie, also le ja, äh, ledig? Also haben Sie keine Frau, kein Kinder, oder? Ja, ledig und arbeitslos, so wie sich das gehört. Ja, was, deswegen sage ich Ihnen, wenn Sie genau. hier verdienen. WLAN. WLAN, das kriege ich alles auf dem Marktplatz bei uns, das stellte die statt jetzt mittlerweile auch noch kostenlos zur Verfügung. Wozu sollst du denn noch arbeiten gehen? Jetzt habe ja sogar meine Internetverbindung zu Hause abgestellt, weil das brauche ja ja auch nicht mehr. Das kriegst du doch alles gratis in Aschischlöpfen in Deutschland. Da <lacht> haben Sie ja ein... nicht arbeiten. Ja, ja, das stimmt. Oh, sie haben recht, ja, aber eigentlich... Ja. Ich sage Ihnen, eine zweite Arbeit ist auch gut, verstehen nee. Sie? Nee, ein, ein, ein Job als Arbeitsloser reicht mir schon. Zweimal am ja, ja ist nicht mehr zu stressig. Ja, Sie, das sage ich Ihnen, aber ja. nicht, das ist nicht so eine Arbeit, wo Sie Steuer zahlen müssen oder Sie müssen sich Mühe geben und da ganz Tag stehen. Das so. machen wir für Sie, verstehen Sie? Und so, Sie haben wir keine Steuern zahlen. Nee, müssen wir keine Steuern zahlen. Dann müssen wir keine Steuern zahlen. Naja, dann kann man das machen, wenn wir keine Steuern zahlen müssen, und dann kann man das machen.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 Oh, wow, das ist sehr schwer, aber hier steht jetzt mein System, Ihre E-Mail, ihre, ihre e wie schauen Sie Ihre E-Mails nach? Was ist denn für eine E-Mail-Adresse? Sowas habe ich doch nicht. .merte @outlook Ach so? wo kommt denn die her? Ich weiß nicht, das muss ihre sein. Das wüsste ich auch nicht. Hey, seien Sie ehrlich, Herr Merter, tun Sie jetzt selbst einen Optum oder? Ah? Spiel wollen Sie spielen mit mir? Na, ich stelle dich auf YouTube. Ehrlich? Ja. Wie heißt denn dein YouTube-Kanal? Der YouTube-Kanal von mir heißt Callcenter Fun. Hm. Hahaha. Hm. Und du? Ja. Ja, hallo, schönen guten Tag, Herr Steinfeger. Ja. Ich bin bei Freisamaparat und Support in der Abteilung. Ich möchte mit Ihnen ganz kurz sprechen über Ihr Erfahrung mit Online-Trading. Haben Sie Erfahrung? Nee. Nein, noch nicht mhm. Okay, ich bitte Ihnen eine sehr gute Möglichkeit, wo Sie jeden Monat eine zweite Plum verdienen können, das heißt ja. ab 1000 Euro Profite ja. mit unserem Unternehmen natürlich, Sie bekommen einen Experten, einen Finanzberater der für ihn handelt Sie brauchen gar nicht zu kümmern, der Finanzberater mal die Sie sehen die Arbeit, wenn Sie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 Muss ich anmachen, ja. Okay. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie den Computer angemacht haben. Benutzen Sie einen Laptop oder einen PC? Es ist ein Computer. Computer, okay. Mhm.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 Ihr Computer ist an jetzt, oder? Eingeschaltet ist er schon, ja. Jetzt brauchen wir noch eine Weile. Oh, okay, sagen wir mal. Mhm. Ist sie sind noch da, oder? Ja. Okay. Sind Sie eine Ränder? Nee. Nee. Noch Und nicht. Sie? Sind Sie frei heute? Hä? Oder muss sie später? Spätschicht.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 Ja, kann ich nichts mehr machen über die Musik. Ach so. Ich, ich will nicht auch die anderen Mitarbeiter hören. Ach so, na gut, dann legen wir jetzt auf. Okay, dann Son, Lege okay. auf. Tschüss. Geh da dran. Jetzt höre ich was. Schön Wie kann ich denn helfen? Ja, mein Name ist äh, Antonio Pesenta und ich melde mich vom Prime Market.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 Äh, sag mal, mit, äh, die die fassen nur mit der ganze Zeit in, die, in Internet, schauen, was passiert morgen, was passiert übermorgen. Und das ist was Gutes für mich. Ach so. Und dann zum Beispiel die Gold. Vor vier Tage war, äh, sage ich Ihnen, entschuldigung, entschuldigung, war 19.000 und jetzt ist 21.000. 2.000 Euro auf.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 Ja, ja, meine ich, vor dem Computer. Achso, da kann ich hingehen, ja. Ja, deswegen sag ich, Sie zum Google. Na, aber bei Google kann man ja nicht gehen. Nein, nein, dass ich unsere Seite zeige, kann man das. Äh, Sie können bestimmt eine Programm haben, das heißt Anydesk. Hab ich nicht. Ja, das kann man schon leicht zusammen machen. Also auch so ein Betrügermasche. Nein, nein, das ist kein Betrügermal. <lacht> Warum denken Sie alles auf die Betrüger mal, das verstehe ich nicht. Naja, weil wenn man da ja, mit das ist... will. Nein, ich wollte Sie nur zeigen erstmal und dann können Sie wieder ja, aber das ist Endless... unseriös. Das, das, das, ich sagte Ihnen, wenn Sie gerne müssten, das Any das, wird das gleich für mich und für Sie. Wenn Sie nicht möchten, hm. das ist kein Problem, gehen Sie einfach zum Boden. der Betrug mit andy das gleich. Ach so, das ist Betrug. Nein, nein, nein, das ist kein Betrug.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 ja. Da Murphy ist mein Name. Murphy. Ja, Herr Murphy. Murphy. Mhm. Jawohl. Äh, spreche ich mit Herrn Leon Spritschlupfer, ja? Spritzschlupfer, ja. Sehr gut. Äh, Herr Spritschlufer, ich kontaktiere Sie von der europäischen Haupthandelszentrale. Sie Aha. haben bei uns äh, Ihre Daten eingegeben, damit Sie Ihre Interesse geäußert haben. Ist das Charakter, ja? Ne. Und was meinen Sie unternehmen? Ja, das, was ich gesagt habe. Also, wenn ich sage, dass Sie eingegeben haben, das war nicht die echte Frage. Äh, also, hier ist eingegeben, die Daten, Aha. und Registration ist ja unbedingt gemacht. Und nee. meine Frage... Nichts, nein, das, das ist gemacht, das ist mit Ihrer Computer beschäftigt. Ich kann jetzt gerade Ihre Computersadresse auch ganz direkt diktieren. Ja, dann sagen Sie Wovon, dann sagen Wovon ich ist das? Die. Okay, das ist 01. 0 0 3. Sie wissen aber, dass das IP-Adressen schon. IP-Adresse, äh, ja. Dass Sie aber auch Punkte dazwischen haben, ja. Das wissen Sie, ja? Ja, ja, ja. ja. das habe ich gesagt. 0 1.10. Nee, stimmt schon gar nicht. Ich fange gar nicht mit 01 an. Das fängt so bei uns. Nee, ist aber Ganz falsch. Ganz genau. Das, das, ist, ist, das ist Ihre E-Mail-Adresse: leon.spritzschluepfer.gmail.com. Nee, das ist falsch. Nein, das ist korrekt. Haben Sie doch nicht das meine e selbst eingegeben? Nee, wir haben, Sie ich haben das selbst eingegeben. Wieso nee, ist das nicht korrekt? Woher wissen Sie denn, dass ich das selbst eingegeben habe? Weil das ist, hier ist geschrieben die IP-Adresse, hier ist geschrieben ihre Name, ja, ja das ist ihre eigene Adresse. Nummer, das ist ihre eigene Nummer, das ist ihre eigene E-Mail-Adresse. falsch. Und sie haben mit... Die E-Mail-Adresse und die IP ist falsch. Haben sie haben, Warum ist das... Okay, konnten sie das mir sagen, äh, was für eine Idee hat, diese Anrufe, die sie bekommen haben? Warum bekommen sie unterschiedliche Anrufe? Ja, sie das mir sagen? Weil sie Betrüger sind wahrscheinlich.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 das ist falsch okay alles klar konnten sie das mir sagen woher äh, haben sie Informationen? das kann nicht betruger sein na ja, sie rufen ja hier einfach an ohne die daten richtig zu prüfen aha und ja nix und das reicht ja, doch. Betrug. vielleicht vielleicht andere Companies, die offiziell arbeiten nee, haben ihre daten weiß. aber sie haben bei eingebo etwas nee. fehler gemacht nee bestimmt nicht das kann doch das kann doch nee. wahrheit sein ja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 Das war's leider schon mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du magst, abonniere den Kanal, um auch in Zukunft keine neuen Videos mehr zu verpassen. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn etwas Neues auf dem Kanal verfügbar ist. Hier siehst du jetzt noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Schau auch hier gerne mal vorbei. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.